Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Allgäu Rechtsaußen ähm, bei unserem Livestream. Wir gucken uns an, was macht die extreme Rechte im Allgäu so, gehen in die Recherche, Dokumentation und äh, machen immer wieder so ein bisschen Hintergrund und Analyse. Und ähm, wir, das ist äh, mein Name ist Sebastian Lipp und äh, Norbert Kelb. Hallo Norbert. Hey, guten Abend. Wir ähm, ja, kümmern uns um, eben um genau diese Fragen und ähm, heute wird es um die AfD gehen, insbesondere um die AfD im Bundestag, wie sich die AfD im Bundestag so verhält, welche Brandreden sozusagen die AfD im Bundestag abwirft äh, und was da so im Hintergrund noch so alles äh, passiert, wie das zu werten ist äh, und so weiter. Das äh, wollen wir uns gleich angucken. Vorher aber... Ähm, Machen wir noch sozusagen einen kleinen äh, Nachrichtenblock und gucken uns an, was in den letzten Wochen so alles an extrem rechten Aktivitäten äh, passiert ist. Da haben wir leider immer wieder eine ganze Menge äh, zu berichten, wie das leider so ist. Und ähm, die erste Meldung ist ähm, eine ja, eher traurige Meldung. Eine, ähm, ähm, ähm, eine auch gerade erst reingekommene Meldung, unsere Recherchen heute Nachmittag erst bestätigen können, dass es am 28. August letzten Jahres in Kumbach zu einem offenbar rassistisch motivierten Mordversuch gekommen ist, der bisher noch nicht bekannt war, ist jetzt sozusagen jetzt erst bekannt geworden und die Staatsanwaltschaft ermittelt dort wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung gegen einen 32-jährigen Deutschen, der äh, am frühen Morgen des 28. Augustes auf ein Dam damals gleich äh, eingeschlagen hat, ihm diverse Verletzungen äh, zugefügt hat und am Ende versucht hat, äh, ihn äh, zu würgen und das jedenfalls so lange durchgeführt hat, bis äh, sein äh, Opfer bewusstlos geworden ist. Und äh, die Ermittlungsbehörde sieht äh, Fremdenhass als. Ähm, als eines von mehreren Tatmotiven und äh, geht äh, von einer heimtückischen Tatmotivation, au äh, Tatmo Tatausführung aus, also eins der Mord Mordmerkmale. Und ähm, ja, der Täter ist inzwischen in äh, Untersuchungshaft, allerdings nicht seit damals, seit August, sondern ähm, der äh, Haftbefehl ist erst in der zweiten Dezemberhälfte vollzogen worden. Wir werden dann auch morgen ähm, noch mal nachberichten. Das äh, haben wir heute noch nicht, ähm, noch nicht auf die Seite stellen können. Ähm, ebenfalls äh, in Krumbach äh, ist es Ende Oktober vergangenen Jahres zu einer äh, Brandstiftung einer asylsuchenden Unterkunft ähm, gekommen. Da wurden im Keller des Gebäudes äh, Bekleidung angezündet. Äh, und ähm, nur wenige Monate später, schon äh, Mitte Dezember, ähm, hat die Polizei die Ermittlungen ergebnislos Eingestellt, Da wird es äh, höchstwahrscheinlich auch nicht mehr zu einer Aufklärung kommen, ob das ebenfalls ein rassistisch motivierter Brandanschlag gewesen sein könnte. Äh, ein 25-jähriger Ostallgäuer, der im November auf einer äh, Anti-Asyl-Kundgebung der AfD in Wahl den Hitlergruß gezeigt hat, ist äh, inzwischen verurteilt worden. Ähm, dagegen ist, ein, äh, ist, ist, ist das, das Verfahren gegen einen damals 51-Jährigen aus Kammeltal, der Ende 2021 die Impfkampagne mit dem Nationalsozialismus äh, in Verbindung gebracht äh, hatte, ähm, vorläufig eingestellt worden. Und auch das Verfahren gegen einen Jugendlichen, ähm, der Hitlerbilder, einen rassistischen Mordaufruf sowie eine perfide Verhöhnung das, äh, auf äh, WhatsApp gepostet hatte, das Amtsgericht Günzburg kürzlich eingestellt Ende Januar hatte die äh, neonazistische Kleinstpartei äh, in Markdorf, äh, der dritte Weg in Markdorf, einen Femizid für ihre Propaganda ausgenutzt. Und ein, eine Querdenken-Anhängerin ist in Neu-Ulm verurteilt worden wegen des tätlichen Angriffs auf äh, Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung. Bei der Nachwuchsorganisation der AfD Bayern in das wird die Abgrenzung zur rassistischen Identitären Bewegung ähm, immer weniger ernst genommen und immer weniger nicht mal mehr zum Schein aufrechterhalten. Ähm, bei der kürzlich erfolgten Neuwahl des Landesvorstandes wurde ein Aktivist der Identitären Bewegung Schwaben in, ähm, als Schatzmeister gewählt für die, ähm, äh, für die junge Alternative und der Stellvertreter. Tretende Vorsitzende ist nun ebenfalls äh, ein Schwabe, das ist der AfD-Kader Franz Schmidt geworden. Und dann hatten wir Anfang Januar ähm, noch, äh, sind wir sozusagen ein bisschen in die Historie ge gegangen. Ähm, wir äh, haben uns eine ja äh, durchaus äh, herausragende äh, Personalie des äh, Nationalsozialismus aus der Region angeguckt, nämlich den Magdoberaufer Landwirt und Brauer Franz-Josef Seiler, der damals der mächtigste Nazi im heutigen Landkreis Ostalgor gewesen ist, dennoch aber bis heute sein Andenken vor Ort in der Region äh, in Ehren gehalten äh, wird. Er selbst will seine Macht genutzt haben, wie er gesagt hat, um äh, die Menschen zusammenzubringen und zu versöhnen. Ob das stimmt, haben wir uns mal in einer äh, sehr ausführlichen historischen Recherche äh, angeguckt und ja, um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, ähm, wie sehr er versucht hat, die Menschen zusammenzubringen. Er sagte nämlich auch, ich bin wohl für die nationalsozialistischen Belange eingetreten, doch war nichts Verbrecherisches daran. So viel zu den News, äh, jetzt äh, kommen wir zu dem Gesprächsteil. Recherche, Dokumentation, Analyse. Ja, hallo Gerd, guten Abend. Schön, dass du da bist bei uns äh, im Gespräch über die AfD, mit der du dich ja schon seit einigen Jahren äh, sehr intensiv beschäftigst. Du beobachtest die AfD im Bundestag. Du hast ja kürzlich ähm, dazu äh, unter dem Titel Brandreden die AfD im Bundestag äh, ein Buch publiziert und ähm, ja, du stellst dich vielleicht am besten selber vor, was du machst, wie du zu dem Thema kommst, was dein Zugang ist. Perspektive du das betrachtest. Ja, sehr gerne. Hallo Sebastian, hallo Norbert, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin als äh, Referent für das Thema Rechtsextremismus, Antifaschismus in der Bundestagsfraktion der Linken beschäftigt. Schon sehr lange, seit 2006. Und insofern beschäftige ich mich mit all dem, was wir als Parlamentsfraktion zum Thema der extremen Rechten. Ähm, aber auch zum Thema Antisemitismus, Rassismus oder auch NS-Vergangenheit machen. Und natürlich spielt da die AfD spätestens seit 2017 eine zentrale Rolle, weil wir es mit der AfD ja mit dem größten Akteur der extremen Rechten zu tun haben. Seit 2017 im Bundestag vertreten und insofern erstmals eine große, erfolgreiche Wahlpartei der extremen Rechten, die im Bundestag sitzt. und mh, für mich war das 2017 der Anlass, mir genauer anzugucken, was macht diese Partei eigentlich im Parlament, für das ich ja selber auch arbeite. Insofern naheliegend sich anzugucken, wie treten die dort auf? Und ein zentrales Element der Parlamentsarbeit sind natürlich die Parlamentsreden. Also Parlamentarismus besteht ja geradezu daraus, dass natürlich neben der Gesetzgebung über alle politischen Vorhaben dort im Bundestag debattiert wird. Und insofern schien es mir sinnvoll zu sein, zu gucken, wie tritt die AfD dort eigentlich auf, welche Positionen trägt sie dort rein und welchen Einfluss hat sie auch auf diesen parlamentarischen Betrieb. Und daraus ist das dann im Laufe der ersten ein, zwei Monate so eine Art wöchentliches Monitoring geworden. Das heißt, ich habe mir im Bundestag alle Reden der AfD entweder angehört, was nicht immer geht, zeitlich, weil ich auch anderes zu tun habe oder im Nachhinein durchgelesen und habe dann ein, ein Monitoring, eine Zusammenfassung geschrieben zu den aus meiner jetzt eher subjektiven Sicht wichtigsten Punkten, die von der AfD in dieser Woche angesprochen wurden. Und habe das a natürlich an meine Fraktionsangehörigen, das heißt an die Abgeordneten meiner Fraktion, aber über diverse Verteile auch an eine interessierte Öffentlichkeit geschickt um das ein bisschen transparent zu machen, was dort im Bundestag passiert. Und nach den vier Jahren, was eine lange Zeit war, sehr, sehr viele afd reden ähm, habe ich gedacht, okay, warum soll das alles bei mir auf dem Computer jetzt vergammeln? Und habe dann gedacht, okay, das könnte sich gut anbieten, das auch in Buchform zu gießen, um das nochmal zugänglich zu machen für möglichst viele Leute, die an dieser Art der Parlamentsarbeit, zumindest was die erste Legislaturperiode der AfD im Bundestag angeht, Interesse haben. Das klingt spannend, Gerd. Was ist denn dabei der Kernpunkt deiner Betrachtungen, wenn es einen gibt? Naja, Kernpunkte gibt es, glaube ich, viele. Was vielleicht mich als, oder was mich überrascht hat, war, ähm, Parlamentarismus als System ist ja etwas, was, ähm, wie soll ich sagen, aus der linken politischen Perspektive oft auch zumindest kritisch begleitet wird. Parlamentarismus schleift bei vielen Parteien, auch bei linken Parteien, manchmal die Ecken und Kanten ab. Ich gehe mal zu einer anderen Partei, die Grünen, würde man sagen, naja, die sind mal sozusagen sehr fundamental oppositionell gestartet und ganz woanders rausgekommen. Und natürlich war die Erwartung, dass dieser Parlamentarismus auch die AfD zu einer gewissen Anpassung bringen müsste. Das ist aber gar nicht passiert. Ich würde eher sagen, das Gegenteil ist passiert. Vielleicht nicht durch den Bundestag, aber durch die Entwicklung der AfD, die wir ja alle wahrscheinlich verfolgt haben in den letzten fünf Jahren. Das heißt, wir haben es einfach mit einer Radikalisierung zu tun, die man auch im Bundestag sehen konnte. Und das fand ich erstmal interessant, dass diese Fraktion sozusagen diesem doch vorhandenen Anpassungsdruck ausgewichen ist und sich nicht wenn man so will, für Bürgerlicht hat, sondern die radikale Rechte innerhalb der Fraktion deutlich stärker geworden ist, so wie auch innerhalb der Partei und die Fraktion, ähnlich wie die Partei, im Laufe dieser vier Jahre 2017, 2021 nochmal deutlich weiter nach rechts gerutscht ist. Sonst hat es natürlich Veränderungen gegeben, aber da kommen wir vielleicht auch später drauf, was das Klima im Bundestag angeht, was die Auseinandersetzung zu bestimmten Themen angeht, die vor allen Dingen von der AfD dort reingetragen wurden. Da gibt es natürlich Spezifika, die in dieser Art und Weise sonst so niemals zur Sprache gekommen wären. In einer Art und Weise, wie sie eben nur von einer völkischen extremen Rechten zur Sprache gebracht. Vielleicht knüpfen wir gleich da an. Das ist tatsächlich ähm, ja auch eine sehr spannende Frage. Nicht nur, wie sich die AfD als solche entwickelt hat und was deren Inhalte sind, sondern ähm, auch, was die AfD am Klima im Parlament verändert hat. Also Was ist quasi, was hat sich um die AfD herum verändert, seit sie dort angekommen ist? Alle haben gesagt, also alle anderen Fraktionen, ich spreche natürlich zu allen ja, erst mit Leuten aus meiner Fraktion, aber auch wenn man mit Kolleginnen und Kollegen jetzt auf der Mitarbeiterinnen-Ebene aus meiner Fraktion spricht, haben alle am Anfang gesagt, dass sich natürlich das Klima massiv gewandelt hat. Also eine sehr viel höhere Aggressivität, eine sehr viel höhere Konfrontativität, was, ich will das einordnen, ja per se nicht nur schlecht sein muss. Also Politik besteht ja aus meiner Ansicht daraus, dass unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen und dort ausgetragen werden sollen. Jedenfalls jetzt Auseinandersetzung. Wir hatten lange Jahre der Großen Koalition, wo das so ein bisschen, meiner Ansicht nach, zu sehr befriedet war. Aber die AfD hat es auf eine Art und Weise reingetragen, die eben eine Form des Rassismus ins Parlament gebracht hat, indem sie, und das war ja das Thema gerade der ersten zwei Jahre dieser Fraktion, bestimmte Gruppen der Gesellschaft, vor allen Dingen Menschen mit einem muslimischen Migrationshintergrund, quasi öffentlich verächtlich gemacht hat, kriminalisiert hat, verächtlich gemacht hat, als nicht zugehörig zur Gesellschaft dargestellt hat. Und das mit sprachlichen Mitteln und in einer Art und einer Penetranz, die, ähm, die viele so nicht erwartet haben. Und ich beschäftige mich mit der extremen Rechten seit mittlerweile 30 Jahren. Und ich muss zugeben, dass ich einiges doch nicht erwartet hätte, in welche Form auch des offenen Rassismus dort im Parlament zur Sprache kommen. Das heißt, das war ein neuer Tonfall, der mit der AfD dort Einzug gehalten hat, der für auch starke Verunsicherung erstmal bei allen anderen Fraktionen gesorgt hat, weil natürlich die Frage war, wie sollte ein solcher Umgang mit so einer Fraktion aussehen. Jetzt gibt es ja mehrere Funktionen, die so eine, so eine Teilnahme im parlamentarischen Betrieb für eine extreme Rechte einnehmen kann. Kubitschek hat schon am Abend der Wahl damals, als sie in den Bundestag eingezogen ist, ja geschwärmt von einer sogenannten Resonanzraumerweiterung, wie er es damals bezeichnet hat, und außerdem die vielen guten Stellen, gut bezahlten Stellen begrüßt, die da reinkommen. Sind das, sind das die einzigen Strategien und wie sehen die so aus? Oder ist da noch mehr, was eine extreme Rechte ähm, im Parlament sozusagen ähm, ja, anfangen möchte? Naja, mit dem Einzug ins Parlament hat äh, die AfD natürlich alle Möglichkeiten, Öffentlichkeit für ihre Themen zu schaffen. Also ich denke, beide Punkte, die du angesprochen hast, spielen eine Rolle. Dieses Thema Resonanzraumerweiterung ist insofern zentral. Weil a durch den Einzug in den Bundestag so eine scheinbare Legitimierung natürlich stattfindet. Die sitzen im Bundestag, die gehören dazu, die sitzen in allen Ausschüssen, die bekleiden dort bestimmte Posten. Die werden von der Presse natürlich in der ähnlichen, ich will nicht sagen in der gleichen Art und Weise, aber in der ähnlichen Art und Weise wie die anderen Fraktionen wahrgenommen. Die können sich darüber Gehör verschaffen und sie können ihre Themen dort reintragen. Die AfD kann natürlich auch die Tagesordnung des Bundestages zumindest ihrer Größe entsprechend mitgestalten und Themen setzen, die dann auch zu prominenten Zeiten debattiert werden und sich dann auch medial widerspiegeln. Das heißt, Themensetzung ist ein wichtiger Punkt. Ausweitung des Resonanzraums, das heißt, erreichen von Leuten, die man sonst eventuell niemals erreicht hat, weil sie nicht nah genug an der Partei sind, weil aber Leute eine gewisse Aufmerksamkeit für das haben, was im Bundestag vor sich geht. Und es beinhaltet natürlich auch den anderen Punkt, die Frage der Ressourcen. Die Bundestagsfraktion bekommt sehr, sehr viele Steuergelder. Die AfD ist mit 12,6 Prozent damals eingezogen im Bundestag. Das sind einige Millionen, die man da im Jahr bekommt für seine politische Arbeit. Fraktionen sind in einer gewissen Weise immer der reichere Teil als die Parteien, weil mhm. sie mit diesen Steuermitteln ihre alltägliche Arbeit im Parlament bestreiten können. Und insofern ist die AfD einmal stark mit Ressourcen ausgestattet worden, mit denen sie ihre Inhalte in die Öffentlichkeit tragen konnten. Damals ein wichtiger Punkt der Fraktion, sagen, eine mediale Präsenz zu verstärken. Sie haben schnell gemerkt, dass ihnen aus der Mainstream-Presse mindestens in Teilen, ich würde schon sagen, in größeren Teilen, da ein Wind eher entgegenweht. Deswegen auch die starke Kritik an den Medien, was wir ja erkennen dort, und das Bemühen, eigene mediale Kanäle aufzubauen, wofür vor allen Dingen auch die Bundestagsfraktion zuständig war. Wofür man solche Ressourcen einsetzen kann, weil man eben seine Positionen auch nach außen verbreiten kann. Und ein anderer Punkt, und auch das hättest du eben gesagt, hätte der Kubitschek schon am Wahlabend angesprochen. Eine Fraktion mit diesen finanziellen Mitteln ist immer auch eine Art Jobmotor für den eigenen für die eigene Gruppe, sozusagen für diesen Teil der extremen Rechten. Und ich denke, die AfD ist zum größten Jobmotor einer in Teilen mindestens intellektuellen sogenannten neuen Rechten geworden, die über Stellen, eben wie ich als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, in der Fraktion Unterschlupf gefunden haben, damit relativ gut bezahlte Jobs bekommen und jetzt Politik zu einem Broterwerb machen können insofern ist das eine Form der Professionalisierung der extremen Rechten, die man aus meiner Sicht gar nicht überschätzen kann. Und das sind alles Punkte, die für die AfD eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht ein letzter Punkt noch, weil das nächste Woche, glaube ich, ein größeres Thema wird. Und natürlich bedeutet der Einzug der AfD ins Parlament auch, dass sie über die Fraktion und Partei hinaus Möglichkeiten hat. Stichwort ähm, parteinahe Stiftung. Nächste Woche entscheidet das Bundesverfassungsgericht über die Klage der AfD, dass ihre parteinahe Stiftung, die, die Siderius-Erasmus-Stiftung, so wie die Parteistiftung von CDU, SPD über Grüne, Linke bis zur FDP eben auch an der Finanzierung dieser parteinahen Stiftungen beteiligt wird. Und das könnte bedeuten, über kurz oder lang, dass sie viele Millionen Euro pro Jahr bekommen kann und damit zu sicherlich dem wichtigsten der extremen Rechten in Deutschland werden könnte. All das hängt an einer solchen Parlamentsfraktion. Insofern hingen dafür die AfD viele Punkte dran und hat natürlich ihre Möglichkeiten, politisch zu wirken, enorm erweitert. Kannst du einschätzen, wie realistisch das ist? Dass du, kannst du da sozusagen äh, vielleicht einen Kaffeesatz lesen, machen, was da für eine Entscheidung dabei rauskommen könnte? Gute Frage, also es ist Kaffeesatzwesen, aber ich glaube, es ist, ähm, wir hatten da in, bei uns in der Fraktion auch darüber gesprochen, ich glaube, dass es realistisch drei Möglichkeiten gibt, wie das Gericht entscheiden könnte. Es kann die Klage der AfD zurückweisen und sagen, nee, ihr habt keinen Anspruch darauf, weil ihr vermeintlich, also weil ihr vom Verfassungsschutz beobachtet wird und nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das so entschieden wird, weil es kein Verbotsverfahren gegen die AfD gibt, weil sie nur ein in Anführungszeichen, nur ein Verdachtsfall des Verfassungsschutzes ist. Das Gericht kann sagen, die AfD muss sofort Geld bekommen. Sie ist zu Unrecht daraus gehalten worden. Das würde bedeuten, dass sie quasi von jetzt auf gleich ähm, Gelder bekommt und ihre Arbeit damit aufbauen kann. Oder das Gericht könnte sagen, die Art, wie die Finanzierung der Parteienanstiftungen jetzt geregelt ist, kann so nicht bleiben, weil die Kriterien unklar sind, wer nach welchen Voraussetzungen an Geld kommt und gibt dem Parlament auf, dort neue Regelungen zu schaffen, die man dann so ausgestalten kann, dass die AfD gute oder weniger gute Chancen hat, daran zu partizipieren. Also, das sind, glaube ich, die drei Möglichkeiten. Ehrlich gesagt, ich befürchte, dass die AfD relativ gute Chancen hat, mindestens mittelfristig in eine solche Förderung hineinzukommen. Ja, das sind ja äh, tolle Aussichten. <lacht> ja. <lacht> Noch mehr Millionen für die extreme Rechte. Ähm, du hast schon angesprochen, du hättest eigentlich oder... Es wäre zu erwarten gewesen, dass das Parlament, die AfD so ein bisschen schleift, eine Art radikalisierung in Gang setzt oder zumindest eine, eine, ja, eine Maskierung des, des Radikalen in Gang setzen würde. Ähm, wie ist denn die Entwicklung tatsächlich gelaufen? Also die AfD wird ja, als sie ins Parlament eingezogen äh, war, hatte sie mit Sicherheit relativ wenig Personal, das Erfahrung im parlamentarischen Betrieb mitgebracht hätte. Ähm, da würde ich mal sagen, da gab es erstmal so eine Orientierungsphase. Kannst du das irgendwie so... Ja, beschreiben, wie die AfD im Parlament angekommen ist und wie sie sich dort entwickelt hat? Ja, ich würde sagen, dass die AfD sich relativ schnell ähm, diesen Parlamentarismus angeeignet hat. Meiner Ansicht nach es ich sagen, für eine Fraktion oder für eine Partei, die keinerlei Fraktion vorher hatte, also auf keine Vorerfahrung zurückgreifen konnte, sind sie relativ schnell, haben sie die Mittel, die man in der Opposition, im Bundestag, aber auch in anderen Parlamenten hat sich angeeignet. Sie haben am Anfang natürlich das Thema vor allen Dingen nach vorne geschoben, das sie auch mit diesem relativ großen Erfolg, 12,6 Prozent, in den Bundestag gebracht hat. Das war das ganze Thema Flucht und Migration, Zuwanderung. Das war ja das Thema seit 2015, was bis 2017 getragen hat, was diesen starken Zustrom der AfD nochmal befördert hat. Und Sie haben daneben das Thema, mit dem Sie eigentlich gestartet sind 2013, das heißt diese finanzpolitische Ausrichtung, Euro-Rettung, ähm, Finanzpolitik, äh, EU-Schuldenpolitik, äh, Deutschlands Rolle innerhalb der EU, aus einer nationalistischen, ich sag mal, äh, äh, wirtschaftsnationalistischen Sicht betrachtet. Das waren die beiden Themen, mit denen Sie anfangs sehr, sehr stark vertreten waren. Mit einem klaren Primat, auf äh, der äh, Frage Zuwanderung. Das haben sie in Anträgen, in kleinen Anfragen, in aktuellen Stunden immer wieder versucht, ins Parlament zu bringen. Das hat sich aus meiner Sicht aber nach anderthalb Jahren ungefähr bis 2018, 2019 so ein bisschen abgeschliffen, weil dieses Thema auch durch die Politik der Regierung, die ja nach dieser kurzen Phase der, ich nenne es mal, liberalen Öffnungspolitik von Merkel, sehr schnell in die andere Richtung gegangen. Auch die CDU unter Merkel hat dann die Gesetzgebung stark verschärft, also sozusagen all das gemacht, was von rechts gefordert worden ist, um auch das Thema abzuräumen. Und das hat der AfD ein bisschen, ich will nicht sagen, den Wind aus den Segeln genommen, aber sie danach suchen lassen, was sind eigentlich neue Themen. Dann gab es eine Zeit lang die Suche, wo nicht mehr so ganz klar war, wo steht die AfD. Das Klimathema wurde stark in der Zeit, Fridays for Future. Dann kam diese ich nenne es mal Klimawandelleugnungsphase innerhalb der AfD, also wo sie versucht hat, das stark zum Thema zu machen, sich als Autofahrerpartei zu inszenieren und so weiter und so fort. Und dann kam Corona. Und innerhalb von Corona kommen wir vielleicht gleich noch mal kurz extra drauf, hat die AfD eine ziemlich steile Wende vollzogen und hat sich versucht, als parlamentarischer Arm der, ich nenne es mal jetzt etwas breit in Anführungszeichen, der Corona-Leugner, der Querdenker, wie auch immer, zu inszenieren. Und hat ähm, versucht, dort ein Angebot für diese Leute zu schaffen und um zu sagen, hier, wir sind die einzige Partei, die eure Position vertritt. Wir tragen das ins Parlament rein und wir spiegeln auch im Parlament das, was von außen, was wir von euch dort wahrnehmen. Das war so ein bisschen aus meiner Sicht der grobe Ablauf dieser Legislaturperiode, dieser vier Jahre. Aber der Punkt war ja dezitiert zuerst anders. Also so wie ich das äh, verfolgt habe und wahrgenommen hat hatte die AfD ja am Anfang der Pandemie, ganz am Anfang, zumindest in Teilen eher auf so eine Law-and-Order-Strategie äh, gesetzt und eher so eine Law-and-Order-Forderungen in Bezug auf den, äh, auf den Umgang mit äh, Corona ähm, ähm, breit gemacht. Hast du das auch so wahrgenommen, beziehungsweise war das, war das Konsens in der Partei schon damals? Oder? Also ich habe es auch so wahrgenommen, ob es Konsens war, weiß ich nicht, aber die AfD ist gerade... Lass mich überlegen, Corona fing im März an, also sozusagen in den ersten zwei Monaten waren Sie diejenigen, die die Regierung dafür kritisiert haben, dass sie nicht schnell genug die Grenzen dicht macht, ich meine, die AfD macht immer gerne Grenzen dicht, aber in dem Fall aus gesundheitspolitischen Gründen die Grenzen dicht macht, dass sie nicht schnell genug Maßnahmen einleitet, dass sie die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet, also sie hat versucht, die Regierung des vermeintlichen oder auch realen Nichtstuns oder zu wenig Tuns zu kritisieren. Und ich glaube, dann haben sie gemerkt, und das ist auch etwas, was sozusagen den Mechanismus dieser Partei jenseits ihrer Inhalte nochmal ganz gut charakterisiert, dann haben sie gemerkt, okay, diese Position wird von allen anderen mehr oder weniger auch bezogen, weil alle gesehen haben, da kommt etwas, was erstmal unbekannt ist, mit dem man umgehen muss, wo auch, glaube ich, nach, muss man zugeben, auch viele Fehler gemacht worden sind, aber wo man versucht hat, eine Politik der Vorsicht erstmal mit dieser Pandemie umzugehen. Und es gab Leute, die, die mit diesen Maßnahmen von vornherein nicht einverstanden waren, aus unterschiedlichen Motiven. Da hat die AfD, glaube ich, sehr schnell begriffen, das ist die Lücke, in die wir rein müssen, weil das ist für die AfD ein zentrales Motiv, neben jetzt der inhaltlichen Ausrichtung, möglichst sich immer im Gegensatz zu allen anderen zu bringen weil das in der Außenwahrnehmung für diese Partei und auch für die Bundestagsfraktion sehr wichtig ist, dieses Wir gegen alle anderen. Alle anderen stehen dort, von links bis zur FDP, haben vermeintlich eine Position und nur wir sind auf der ganz anderen Seite. Was zwar inhaltlich an den meisten Punkten überhaupt nicht stimmt, aber das war, glaube ich, ein Grund, weswegen die Fraktion dort eine sehr, sehr starke Wende vollzogen hat bis hin dann zu tatsächlichen auch Corona-Leugnungspositionen. Also wirklich verrückte Positionen, die da auch in den Bundestag reingetragen wurden. Ihr habt das ja mitbekommen, das ging dann natürlich ja auch bundesweit durch die Presse, was die verschiedenen Demonstrationen gegen Zugang für Leute in den Bundestag organisiert, die da Abgeordnete oder Regierungspolitiker angegangen sind, die eben nicht nur eine, ich sag mal, Kritik an den vermeintlich über übersteigerten Maßnahmen geäußert haben, sondern wilde Verschwörungsmythen verbreitet haben und bestritten haben, dass es überhaupt ein Problem mit einer Pandemie geben würde. Was ja tatsächlich sich auch als die richtige Taktik herausgestellt hat, wenn man sich anguckt, wie groß diese querdenken corona leugner verschwörungsideologische Szene geworden ist und die sich da vorne hingestellt haben als deren Partei war natürlich sozusagen aus Sicht der AfD definitiv die, der, ja, der richtige Strategiewechsel. Ja, würde ich, also würde ich auch sagen, obwohl ich nicht glaube, dass die AfD tatsächlich all diese Leute erreicht hat. Das müsste man jetzt noch mal sehr viel genauer differenzieren. Also Ost-West, ich glaube, dass die Leute jetzt, wenn ich das klassische Beispiel nehme, in Baden-Württemberg, da anders ticken und nicht in jedem Fall die AfD als ihren parlamentarischen Arm begreifen was in Sachsen wiederum ganz anders ist, wo das sehr viel besser funktioniert hat aus Sicht der AfD. Ja, wobei gerade ja. mhm. bei dem Thema sehen wir ja auch hier äh, vor Ort äh, in, in Kempten äh, hat die AfD ja auch nahezu jeden Montag zu den äh, Corona-Demonstrationen, äh, Spaziergängen, Veranstaltungen in Infostand. Also also der also, auch außerhalb vom Parlament tatsächlich lokal vor Ort präsentiert sie sich ebenso als dieser politische Arm äh, äh, in diesem da. Yeah. Ja, zum einen das und also ich, ich finde auch sprechend, dass man ähm, ja den Christoph Meyer, der der Vorsitzende im Memminger Kreisverband der AfD ist und äh, im Landtag sitzt für die AfD und jetzt dann Listenkandidat 1 wird für die äh, nächste Landtagswahl der präsentiert sich in seiner parlamentarischen Arbeit schon durchaus als so eine Art oder möchte sich zumindest als so eine Art parlamentarischer Arm der Querdenkenszene dort präsentieren. Und also vielleicht ist ja nicht unbedingt, da würde ich dir recht geben, für die gesamte Querdenkenströmung die AfD, die Partei, aber sie ist auf jeden Fall... Die Partei, die oder oder Flaggschiffe, die sehr sehr viel Zustimmung für äh, Querdenkenpositionen und äh, organisiert haben oder überhaupt erst sozusagen eine ganze Menge von Zustrom in diese Querdenkenszene rein organisiert haben, weil sie eben von so einer ja von so einer großen Plattparlament profitieren konnten, um diese äh, Positionen zu verbreiten. Auf jeden Fall. Die AfD hat das auf jeden Fall multipliziert. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist, wie erfolgreich sie überall ist. Aber ich glaube, das ist schon klar, dass das unterschiedlich ist. Aber ja. Ja, das also ist in der Frage Sache auf jeden Fall erfolgreich ja. gewesen. Ähm, ja. Jetzt auch äh, unabhängig von einem äh, Querdenken-Thema, was vielleicht auch äh, innerhalb der AfD vielleicht äh, Lage sich bilden lässt. Aber hast du, kannst du äh, innerhalb der AfD-Fraktion ja. Weitere Lage, weitere Fraktionen ausmachen oder sind sie dann doch mittlerweile sehr homogen extrem recht? Ich glaube, es gibt nach wie vor unterschiedliche Lager innerhalb der Partei, aber auch innerhalb der Fraktionen. Also in der ersten Bundestagsfraktion, ich hatte am Anfang der letzten Wahlperiode, also 2017, mir natürlich die Fraktion sehr genau angeguckt, geguckt, kennt man die Leute, sind die dem damals noch existierenden Flügel zuzurechnen, also gehören die zur völkischen Rechten, kommen sie eher aus dem lucke wo sind die zu verorten? Damals hatte ich den Eindruck, naja, die Völkischen machen höchstens ein Drittel, wenn nicht weniger aus in der Fraktion. Also es war nicht die Mehrheit, ganz eindeutig nicht. Das hat sich, und das hatte ich ja vorhin gesagt, aber im Laufe der ersten vier Jahre insofern gewandelt, als dass viele Leute, also mein Eindruck war damals, ein Drittel gehört zu den Völkischen, Vielleicht ein Viertel oder weniger gehören eher zu dieser alten nationalliberalen Professorenpartei, diese Lucke-Leute. Und ein ganz großer Teil war unbeschrieben. Die sagten mir nichts und auch wenn ich mit Leuten aus den Regionen gesprochen habe, sagten die, schwer einzuordnen, sind bisher nicht aufgefallen. Und mein Eindruck war auf der ersten vier Jahre, dass viele dieser nicht eindeutig zu verordnenden Leute nicht zu 100 Prozent, aber deutlich ins völkische Lager übergegangen sind, weil sich das einfach als das Stärkere innerhalb der Partei und auch der Fraktion dargestellt hat. Das ist heute vielleicht ähnlich. Ich habe das jetzt nicht nochmal versucht, so auszuzählen, was die aktuelle Fraktion angeht. Aber wir finden nach wie vor die klassischen Lager innerhalb der Partei. Wir finden die völkische Rechte, die ist stärker geworden. Wir finden aber auch noch Leute, die vor allen Dingen aus Westdeutschland kommen, aus so einem bürgerlichen, ähm, wirtschaftsliberalen Milieu kommen, die die AfD als so eine, so eine traditionelle Law and Order Union, die sie sich wieder erträumen, CDU, CSU wahrnehmen und das gerne mit der AfD verwirklichen möchten, die eher Probleme mit Leuten wie Höcke oder dieser Ausrichtung haben. Und dazwischen gibt es vielleicht noch, diesen Flügel, den hatte die von Storch mal so ein bisschen äh, repräsentiert. Die Leute, die aus so einem christlichen Fundamentalismus teilweise kommen, die vor allen Dingen auf dieser, ich nenne es mal Kulturkampfebene. 68er-Bashing gegen die ganzen ähm, äh, äh, Veränderungen im Verhältnis Männer, Frauen, Sexualität und so, also für die das irgendwie das Hauptkampffeld ist. Dennoch ist eindeutig die extreme Rechte stärker geworden und ist mittlerweile in der Partei in jedem Fall, aber auch in der Fraktion diejenigen, die Themen setzen können. Aber es geht nicht bruchlos. Man kann das bis heute bei vielen Themen sehen. dass ist, soweit ich das wahrnehme, und ich nehme es natürlich in vielen auch nur über die Presse wahr, auch innerhalb der Fraktion es nach wie vor Auseinandersetzungen gibt. Aktuelles Beispiel. Letzte Woche gab es diesen Antrag der AfD im Bundestag zum Thema, also der sogenannte Friedensplan der AfD. Das ist jetzt ein schwierig ein eigenes Thema, wahrscheinlich für den ganzen Abend, Ukraine-Krieg und, und AfD, ähm, die sich da ja als Friedenspartei versucht zu inszenieren. Ähm, und es gab aber viel Ärger innerhalb der Fraktion, weil viele Leute, vor allem den, aus den westdeutschen Landesverbänden, natürlich sehr viel stärker in der Blockkonfrontation auf sozusagen westlicher Seite sozialisiert worden sind und klar Russland als Feindbild dort haben, was aber mit den Leuten im Osten so gar nicht übereingeht. Und insofern spielen diese Unterschiede, Friktionen, auch politischen Unterschiede schon noch eine Rolle, wenngleich ich sagen würde, dass gegen die völkische Rechte innerhalb der AfD heute wenig durchzusetzen ist. Auch die letzten Leute in der Fraktion, Jona Kotta war eine Politikerin aus Hessen, die hat versucht, immerhin Fraktionsvorsitzende zu werden am Anfang dieser Legislaturperiode, ist jetzt vor. Einem Vierteljahr, glaube ich, ausgetreten und sie war so eine der letzten Wahrnehmbaren dieser eher bürgerlichen Rechten innerhalb der Fraktion. Aber jetzt ist es ja so, dass, wenn man so will, die AfD-Fraktion ja größer ist, als sie Sitze im Bundestag hat. Es, ist ja, es gibt ja auch einen enormen Mitarbeiterstab, den sowas mitbringt, an den Gelder verteilt werden können. Ähm, wen zieht sie denn da in das Parlament? Aus welchen Milieus, sage ich mal, kommen die Leute, die da aktuell als Mitarbeitende arbeiten oder nicht mehr arbeiten, weil es äh, dann den einen oder anderen Skandal gegeben hat? Ganz unterschiedlich. Einmal muss man sagen, weiß man es so genau nicht. Also am Anfang ähm, gab es ganz gute Recherchen zur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterschaft der AfD. Konnte man irgendwie die Tatsache das mal... Also eine Aufschlüsselung präsentiert, wo die Leute herkommen. Die Zeit hatte, glaube ich, was Ähnliches. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, weil die AfD gemerkt hat, ah, okay, man interessiert sich für die Leute, die wir einstellen. Und das kriege ich zumindest im Bundestag mit, man nicht mehr so genau weiß, wer dort arbeitet. Selbst im internen Telefonbuch findet man AfD-Leute nur noch sehr selten. Was für mich zeigt, dass die nicht wollen, dass man so leicht mitbekommt, wer dort arbeitet. Was man weiß, ist, dass es natürlich viele Leute aus dem, was ich vorhin sagte, intellektuellen Umfeld sind. Institut für Staatspolitik ist jetzt so ein Klassiker. Na? Also Geschäftsführer Erik Lehnert war Mitarbeiter bei äh, dem Abgeordneten Weil ähm, über mehrere Jahre, ich glaube die ganze erste Legislaturperiode, ist er jetzt glaube ich nicht mehr. Leute aus dem Burschenschaftsspektrum, kooperierte, ein klares Spektrum, identitäre Bewegung, aber auch Leute, die aus klassischen Organisationen der extremen Rechten kommen. NPD, ähm, Heimattreue Deutsche Jugend und so weiter und so fort. Also Das ganze Spektrum ist dort vertreten. Das kann man jetzt, ich könnte es jetzt nicht quantifizieren, aber aus allen Teilen der extremen Rechten finden wir dort Leute. Ähm, und insofern nutzt die AfD natürlich den gesamten Resonanzraum. Und da gibt es auch, glaube ich, wenig... Ähm, wie soll ich sagen, wenig Berührungsängste. Ein paar Sachen sind ja aufgeblockt. Einer der Pressesprecher der AfD, der mal eben über eine Sendung auffiel, wo er seinen Vernichtungsfantasien gegenüber äh, ähm, Migrantinnen und Migranten freien Lauf ließ ähm, und mit Vokabular aus der NS-Zeit auf sich aufmerksam machte, der dann von der Fraktion natürlich erstmal freigestellt wurde. Ich sah ihn danach auch noch im Bundestag rumlaufen. Also man fragt sich mal, was passiert mit den Leuten nach außen, distanziert man sich, aber intern werden die Leute immer nicht fallen gelassen, ist mein Eindruck. Das heißt, dort finden wir sehr, sehr viel aus dem Umfeld der extremen Rechten, äh, zu dem die AfD auch in vielen Fällen einen mittlerweile engen Kontakt aufgebaut hat. Das heißt, ähm, kurz gesagt, dass ähm dieser Mitarbeiterstab nicht nur sozusagen für die Kreise der AfD im engeren Sinne ähm, eine Aufblähung mit äh, Geldmittelstrukturen und so weiter darstellen, sondern für die Extreme insgesamt bis hin in die äh, neonazistische Szene rein? Vermittelt würde ich sagen, ja. Also die AfD finanziert die natürlich nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob der oder die Mitarbeiterin, die, sagen wir mal, aus irgendeiner ähm, IB-Struktur kommt, ihre, ihre Kohle dann da auch zu einem Teil rüberreicht, aber sie könnte es natürlich und konnte sagen, weil sie dort wahrscheinlich gut verdient, ähm, sagen, das ist auch für meine politische Arbeit etwas, wie es ja in linken Kreisen auch gemacht wird, wer was hat, der gibt es auch vielleicht in politische Projekte rein, das wird dort genauso passieren. Insofern ist es natürlich für die gesamte extreme Rechte eine Möglichkeit des äh, Aufbaus ganz richtig. Ja, ich dachte dabei aber auch nicht an, an konkreten monetären Transfer, sondern als Mitarbeitende dort für die ParlamentarierInnen ähm, werden sie ja sicherlich auch ihre sonstigen politischen Themen für ihre eigenen äh, Kreise mitbearbeiten können. Das ist ja im Sinne der AfD ähm, sowieso. Insofern, also mittelbarer ähm, findet da ja auch eine, eine, eine strukturelle Aufwertung ähm, von anderen Kreisen statt. Völlig richtig. Und es geht auch in beide Richtungen. also Was mir jetzt auch auffiel in letzter Zeit, die gab es schon immer, aber in letzter Zeit sind mir mehrere gehäuft aufgefallen, Anfragen der AfD zu linken Projekten, die jetzt als Demokratieprojekte auch teilweise staatlich gefördert sind. Und da gab es einzelne Anfragen, die auf einzelne Personen aus der antifaschistischen Linken äh, äh, konkret gerichtet waren. Unter Nennung des Namens, der dann zwar gekürzt wurde, aber auch mal nicht wo man denkt, man hat es mit klassischer Anti-Antifa-Recherche zu tun. Also das waren Sachen, wo ich dachte, oh wow, das ist aus der AfD. Das sind Leute, die auch vorher in Rechten unterwegs waren und die ihre Dossiers über Leute angelegt haben. Also ausführlichste Recherchen, manche nicht so gut, manche aber doch zumindest ernst zu nehmen, was für mich die klassische Form von Anti-Antifa-Arbeit war. Haben wir genauso in, in, in Bayern im Landtag unter anderem Christoph Mayer ist da sicherlich der Hauptakteur, sage ich mal, der seine parlamentarische Tätigkeit als ähm, ja, Anti-Antifa-Arbeit auch begreift und auch so ähm, ausführt, ganz äh, dezidiert. Und natürlich, was er da als Antifa äh, versteht, ist natürlich sehr, sehr breit. Also, das geht, äh, sein, sein, seine Zielobjekte gehen da bis hin zu äh, UnionsbürgermeisterInnen und sowas, die äh, für okay. ihn ein linksextremen Netzwerk. Ähm, ähm, Schwabens äh, gehören. Ähm, ja, das ist äh, sehr interessant. Äh, haben wir auch äh, die ein oder andere Berichterstattung äh, darüber gemacht, falls das äh, wen interessiert und da mal reingucken möchte. Eine andere Personalie aus dem Allbäu, die parlamentarische Arbeit macht für die AfD, ist Peter Felser, der sitzt im Bundestag. Du hast den sicherlich auch mehr oder weniger kennengelernt in den letzten fünf Jahren. Kannst du zu seiner Rolle oder zu seinem Verhalten dort was sagen? Ja, ich habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt, weil ich ja wusste, dass er aus dem äh, Wahlkreis kommt, euch dort... Äh, ich natürlich nicht, aber den Wahlkreis dort vertreten soll. In der ersten Bundestagsfraktion war Faeser ja auch im Fraktionsvorstand. Und damals galt er immer so als der Mann der völkischen Rechten im Fraktionsvorstand. Das wusste ich aus antifaschistischen Recherchen aus Bayern auch, wo mir Kollegen das erzählten, wie der eigentlich verortet ist. Und da damals der erste Fraktionsvorstand nicht so deutlich in dieser Richtung war, schien es derjenige zu sein, der jetzt a, mal nicht aus dem Osten kam, also sozusagen nicht zu den üblichen Verdächtigen gehörte und quasi diesen Flügel jetzt aus Bayern heraus im Fraktionsvorstand vertreten sollte. Ich muss sagen, ich habe ihn dann, ich habe mir ja sehr, sehr viele Reden der AfD angeguckt, wenig wahrgenommen. Ich habe in meinem Buch nochmal geguckt. Ich habe da hinten ein Personenverzeichnis auch drin, weil es sich manchmal lohnt, zu konkreten Personen auch aus der AfD zu suchen, wie die eigentlich dort aufgetreten sind. Und da kommt er, glaube ich, überhaupt nicht vor, weil er mir mit Reden nicht aufgefallen ist. Das war für mich erstmal der Rückschluss, okay, dessen Tätigkeitsfeld ist vielleicht jetzt auch eher nach innen in die Fraktion gerichtet, was für einen Vorstand nicht völlig unüblich ist. Jetzt in der neuen Fraktion macht er Landwirtschaftspolitik, glaube ich. Das hat er vorher zumindest so zentral nicht gemacht. Das ist ja, glaube ich, der Sprecher jetzt auch. Aber ich nehme im parlamentarischen Raum nicht prominent wahr. Also, es ist niemand, der besonders auffällt, auch nicht besonders in dem Sinne auffällt, dass er, was oft von AfD-Leuten kommt, völkische, rassistische Reden zu Themen hält, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Also auch im Rahmen von Landwirtschaftspolitik gelingt es der AfD problemlos, Rassismus zu äußern, wie bei allen anderen Themen. Aber er ist mir dort eher weniger aufgefallen, was entweder sagen, eine Strategie ist, ein Auftreten sich anzueignen, was relativ seriös bürgerlich ist, oder dass er mit diesen anderen Themen nicht in die Öffentlichkeit treten will und sich als Fachpolitiker was ja vielleicht auch vor dem Hintergrund seines Wahlkreises nicht ganz falsch ist, äh, dort seriös etablieren will. Ja, ich halte das auf jeden Fall auch für äh, taktisch motiviert. Ähm, er, was er damit macht, mit seiner, mit seiner, äh, mit seiner Aufgabe als äh, Landwirtschaftspolitiker und so weiter, ist tatsächlich lokal Propaganda zu machen. Er nutzt immer, er hängt das immer raus sozusagen als, als Aushängeschild, dass er die Landwirtschaftspolitik für die Region in Berlin sozusagen umtreibt. Und da kann er das natürlich nicht brauchen, dass auch immer wieder durch unsere Recherchen seine Aktivitäten im völkischen Milieu bekannt werden und seine ja, durchaus einschlägige vita die tut ihm da natürlich nicht gut. Und so rassistische Reden würden natürlich bei den Leuten, wenn er versucht, die quasi, ran, wenn er versucht sich an ähm, ja, das bäuerliche Publikum zum Beispiel im Allgäu ranzuwanzen, ähm, dann kommt man da ja durchaus besser an, wenn man ähm, eloquent und äh, wie, ein, wie ein professioneller Politiker daherkommt und nicht wie äh, so ein, äh, aus der schmuddel ecke daherkommt. Äh, insofern äh, glaube ich auch, dass das einfach eine in seinem Sinne kluge Entscheidung ist, das so zu machen. <lacht> wie erlebst du denn den Umgang der anderen Fraktionen mit der AfD? Oder wie entwickelt denn der sich? Ähm. Schwierig, würde ich sagen. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass das für alle Fraktionen erstmal ähm, neu war und dass es eine große Unsicherheit gab. Also, Innerhalb der Linksfraktion hatten wir in den ersten Fraktionssitzungen das Thema auch aufgerufen und diskutiert und gefragt, was bedeutet das jetzt, wie gehen wir mit denen um? Und da gab es Vereinbarungen, weiß ich nicht, wie das in anderen Fraktionen aussieht, die aber jetzt eher triviale Art sind. Wir stimmen keinen Anträgen der AfD zu, es gibt keine Art der Zusammenarbeit, wir wählen denen keine Gremien rein und so weiter und so fort. Das ist eine klare Form der Abgrenzung. Das hilft dir aber noch nicht im alltäglichen Umgang, zum Beispiel im Umgang mit Reden der AfD. Unsicherheit insofern nur zur Illustration, also mich fragt Abgeordnete, wie gehe ich damit um, wenn ich mit denen irgendwie vor dem Fahrstuhl stehe, oder wenn die mir im Ausschuss die Hand geben oder sowas. Also triviale Sachen, aber was zeigt, was diese Form der Verunsicherung bedeutet, weil du natürlich, das ist ein großes Parlament mit vielen Abgeordneten, aber trotzdem wird das dann runtergebrochen, du bist in Arbeitsgruppen, in Ausschüssen, das wird dann kleiner, und dann sind das Kolleginnen und Kollegen, zu denen man irgendein Verhältnis braucht, oder eben auch ein ausgesprochenes Nichtverhältnis. Und das muss dann jeder und jeder Abgeordnete ein bisschen für sich ausmachen. Was man bei den Fraktionen sehen kann, ist, glaube ich, dass es so nach einer Phase der Unsicherheit einmal, das fand ich am Anfang ganz gut, nach einigen Wochen, wo die AfD sehr provokativ versucht hat, Themen zu setzen, die, wie sie sie nennt Altparteien dort gemeinsam anzuzählen, gab es auch mal einen positiven Zusammenschluss, sage ich mal, der anderen, indem sie versucht haben, AfD-Themen umzudrehen. Wenn die AfD zum Thema gemacht hat, ähm, äh, weiß ich nicht, die Unterdrückung der Opposition, weil irgendwie ihre Themen äh, da nicht vorkämen, haben die anderen versucht, nein, wir machen mal das Thema daraus, der Rassismus der AfD, den sie ins Parlament trägt, und haben das relativ offensiv angegriffen. Aber nach einiger Zeit hat sich aus meiner Sicht so eine Zweiteilung herausgebildet. Es gibt einen Teil von Abgeordneten, die vor allen Dingen den Rassismus der AfD so nicht stehen lassen wollen und mit ihrer Rede darauf reagieren. Und es gibt einen anderen Teil von Abgeordneten, die sehr bewusst das nicht thematisieren wollen. Und das eine Argument ist, ähm, man kann diese Form des offenen Rassismus nicht unwidersprochen stehen lassen. Dem muss auch offen widersprochen werden. Und die andere Argumentation ist, wir dürfen die Themen der AfD nicht doppeln. Wir können uns im Parlament nicht nur um die AfD drehen. Das wollen die gerade, dass wir uns an ihnen abarbeiten. Insofern ist Nicht-Thematisierung der bessere Umgang. Ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Also ich glaube, dass dieses Nicht-Thematisieren auch ein Problem hat, weil damit quasi eine Normalisierung unbewusst stattfindet. Aber es gibt schon auch das andere Problem, dass quasi sich in einer Debatte an der AfD abgearbeitet wurde, was sie zum Zentrum gemacht hat und sie größer gemacht hat, als sie real ist. Und das war schon ein Lernprozess, ich bin nicht wirklich glücklich mit dem Zustand, wie er heute ist, weil ich den Eindruck habe, dass ja. es, mal, es keinen strategischen Umgang mit der AfD gibt, den es von allen Fraktionen zusammen eh nicht geben kann, aber auch innerhalb der einzelnen Fraktionen, würde ich auch selbstkritisch für uns sagen, keine Vorstellung davon gibt, was wäre denn die Aufgabe einer antifaschistischen Auseinandersetzung hier. Das machen einzelne Abgeordnete sehr bewusst. Aber als eine verabredete Strategie ist es schwer, vielleicht auch eine Überforderung, weil die natürlich auch andere Themen, ihre eigenen Fachthemen dort vertreten sollen und sich nicht nur darüber legen können, wie gehe ich mit der AfD um. Aber es hat einen Lernprozess gegeben, das würde ich schon sagen. Und die Aufregung ist deutlich zurückgegangen, weil man gesehen hat, klar, die AfD ist größer geworden. Kommen wir vielleicht zum Abschluss auch nochmal drauf, wie sind ihre Perspektiven. Aber auch das ist ja wichtig zu sagen, Sie sind auch nicht durch die Decke gegangen. Es ist nicht so, dass die AfD jetzt vor den Toren der Macht steht und übermorgen 50 Prozent in diesem Land hat. Sondern die haben gesehen, ah, die können auch mal Debatten verlieren. Es geht nicht immer nur nach oben. Im Moment vielleicht ja, aber es ging zwischendurch auch mal nach unten. Also insofern würde ich sagen, gibt es eine etwas größere Sicherheit, dass man von denen nicht nur überfahren wird. Ja, genau. ja. ja absolut. Aber also, man muss natürlich auch dazu sagen und betonen, dass... Ähm, ja das, was die AfD und die extreme Rechte dadurch gewinnt, und ich habe immer den Eindruck, dass, dass das bei ganz vielen Leuten, die sich mit der Frage beschäftigen, was bedeutet denn ähm, jetzt der Einzug der AfD in die Parlamente und die parlamentarische Arbeit der AfD, ähm, dass die die Frage so eng ziehen auf, ähm, wie hoch sind ihre Chancen für eine Regierungsbeteiligung oder dergleichen, aber auch überhaupt die Beteiligung im Parlament, wir haben ja die ganze Zeit schon drüber geredet im Prinzip. Das darf man da natürlich nicht vergessen. Das ist enorm viel wert. Da geht es um sehr, sehr viel mehr als tatsächlich echten Entscheidungs, Echtstellungsbefugnis sozusagen, der Regierung. Ja, eindeutig, ja. ja äh, und gerade dazu äh, kleinen Bundestagsdebatten, wie du auch gesagt hast, Gerte, gibt es. Recht deutliche Position gegen die AfD und, äh, und sehr viel aktive Nichtbeachtung, zumindest in den Debatten, die man äh, so mitbekommt. Ähm, was man aber jetzt nicht so mitbekommt, ist, wie sich das äh, in so Ausschüssen, äh, äh, die dann eigentlich eher so sachbezogen sein sollen, äh, mit, im Umgang mit der AfD verhält. Weil, weil das ist weniger öffentlich, also eigentlich auch nicht öffentlich. Äh, und dann sind die einzelnen Menschen ja noch viel mehr in ihrer Unsicherheit, alleine in einem geschlossenen Raum, vielleicht mit nur 10, 15, 15, 20 Leuten. Ja. Yeah. Also da Beobachtungen, ob, ob sich das dann unterscheidet von, klar, es, es wird sich irgendwo unterscheiden von den äh, vielleicht hitzigen Bundestagsdebatten, aber wie, wie die AfD da zurechtkommt, ob die da normal mitarbeitet oder ob die da auch, ja, also wie das da ist. Es gibt einen eindeutigen Unterschied. Lass mich einen Satz gerade noch zu dem Punkt davor sagen, weil mir der noch äh, wichtig war, weil er, ähm, er mir gerade einfiel. Ähm ich beantworte erstmal deine Frage. Ähm der Unterschied ist, dass die AfD ähm, die Bühne des Parlaments nutzt, weil sie das nach außen spiegeln kann. Und die Ausschussarbeit lässt sich nicht nach außen spiegeln. Wir diskutieren im Moment oder der Bundestag darüber, ob Ausschüsse auch öffentlich sind, zumindest parlamentsöffentlich, also das heißt über das Parlamentsfernsehen auch von Bürgerinnen und Bürgern mitverfolgt werden können. Aber es hat natürlich nicht die Aufmerksamkeit, wie die Debatten, die sich dann eben zum Teil auch abends in der Tagesschau widerspiegeln, beziehungsweise wo die Reden von der AfD quasi ultimativ direkt nach Ende der Rede, zehn Minuten später, findest du das auf ihrer Seite via Social Media. Ja, natürlich nur die AfD-Regel, niemals die Gegenposition logischerweise, nach außen gespiegelt. Und das geht über die Ausschüsse nicht. Und insofern verwendet die AfD sehr, sehr viel weniger Zeit auf die Ausschussarbeit, wiewohl dort, die das wird oftmals gesagt, die eigentliche Arbeit stattfindet. Im Ausschuss wird ein Thema viel ausführlicher diskutiert als oftmals im Parlament. Im Parlament, also meine Leute haben im Parlament für eine Rede drei Minuten Zeit. Im Ausschuss sitzen wir aber drei Stunden und diskutieren ein Thema auch mal anderthalb Stunden lang. Da kommt zwar jetzt nicht dauernd die Linke dran, aber auch als kleine Fraktion kommst du da zwei-, drei- oder auch viermal dran. Also hast viel mehr Zeit dafür. Total interessant, die AfD lässt ihre Themen fast nur abstimmen. Sie verlangt nie eine Debatte im Ausschuss, weil sie das nicht interessiert. Die AfD ist nicht an der argumentativen Auseinandersetzung interessiert. Klar, die Mehrheiten weiß ich auch, als Opposition weiß ich, mein Antrag wird immer niedergestimmt von der Regierungsmehrheit. Trotzdem merkt man jetzt bei, ich sag mal, wenn man sich im immanenten System bewegt, bei guten Parlamentariern eine gewisse Lust auch an der Auseinandersetzung. Einfach das bessere Argument zu haben und auch mal der Regierung zu sagen, warum das Unsinn ist, was sie macht. Das macht die AfD nie. Die argumentieren fast nie für ihre Sachen. Das interessiert sie nicht, weil sie das nicht nach außen spiegeln können. Und insofern... Ist natürlich der Punkt, der für die AfD wichtig ist, die öffentliche Wahrnehmung, die eigene Position über die Institution Parlament nach außen zu spiegeln und sie niemals einer strittigen Debatte auszusetzen. Also, und das macht, glaube ich, auch ihr naja, nicht ambivalentes, sondern eher problematisches Verhältnis zu einer parlamentarischen Demokratie generell deutlich, weil sie an diesem Streit wenig Interesse hat. Sie hat nur Interesse daran, ihre Position eins zu eins umzusetzen. Das ist für sie der zentral wichtige Punkt. Und insofern verwendet sie wenig Zeit auf diese Arbeit. Was ein bisschen aufgefallen ist, oder weiß ich nicht, ob du das damit auch meinst, es gibt ja noch einen Punkt im Bundestag, Gesetze, viele Vorhaben des Bundestages werden ja über Anhörungen begleitet. Das heißt, man lädt sich Fachleute aus der Wissenschaft, aber auch aus der Praxis ähm, ein, die ein Gesetzesvorhaben beurteilen sollen. Und die AfD ist es am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, Fachleute dort einzuladen. Und sie hat sehr viele Leute aus dem eigenen Spektrum eingeladen. Mir fiel es jetzt im Bereich der Kulturpolitik auf. Ich arbeite selber im Bereich der Innenpolitik, aber Kulturpolitik spielt da manchmal auch eine Rolle, dass zum Beispiel, wo es um vergangenheitspolitische Themen geht, die AfD in den letzten Monaten häufig. Leute da hatten, die eindeutig als Geschichtsrevisionisten, als, äh, Vergangen, als Leugner von Verbrechen der NS-Vergangenheit aufgefallen sind. Also was ich auch nochmal eine eklatante naja, Missbrauch, also einen eklatanten Gebrauch des Parlaments fand, auch das durch die AfD ins Parlament zu tragen. Also das war ein Punkt, der mir nochmal stark aufgefallen ist in letzter Zeit. Äh, wo wir gerade beim Thema Geschichtsrevisionismus äh, sind. Wir haben ja jetzt relativ viel sozusagen über, über, über Strategien und Formales geredet, aber relativ wenig über Inhalte. Du hast dein letztes Buch mit Brandreden betitelt. Vielleicht kannst du nochmal so das inhaltliche Profil der AfD umreißen. Worüber genau? Welche Positionen genau will sie denn sozusagen in die Gesellschaft tragen und hochfähig machen? Ich glaube, dass die AfD am Ende ein Gesellschaftsbild von einem, ähm, ja, ich würde klassisch sagen, einem Apartheidsstaat hat. Die AfD tritt ein für eine national organisierte Gesellschaft mit einem völkisch fundierten Nationenbegriff, zu sagen, zur deutschen Nation gehört, wer deutschen Blutes ist. Das kann man an vielen Auseinandersetzungen sehen, aktuell Frage ich Staatsangehörigkeitsrecht. Die AfD möchte Rechte in diesem Land unterschiedlich vergeben. Dazu hat sie viele Anträge im Bundestag eingebracht. Die Frage, dürfen Menschen aus dem arabischen, muslimischen Kulturraum überhaupt in dieses Land kommen? Gibt es in der AfD klare Positionen, es gibt Minderheitenpositionen, aber klare Mehrheitspositionen? Nein, diese Migration wollen wir generell nicht. Wir möchten diese Leute auch wieder aus dem Land rausbekommen. Das heißt, wenn wir es politisch können, dann werden wir ein gigantisches Deportationsprogramm in Gang setzen. Fast wortwörtlich sagt es Höcke in seinem Buch so. AfD-Politiker bieten sich im Bundestag gerade vor einigen Wochen an und sagen, im ironischen Ton, im zynischen Ton würde ich sagen, der Bundesregierung, wenn sie einen ähm, Rückführungsbeauftragten wollen, ich biete mich an. Wenn sie mich nehmen, dann wird es in diesem Land Rückführungen geben, wie es das Land noch nie gesehen hat. Also eine Sprache, die quasi mit naja, dem ich will nicht das harte Wort Deportation immer benutzen, aber mit dem Ausschluss von Menschen in diesem Land quasi Werbenpolitik macht und sagt, wir werden dafür sorgen, dass ein großer Teil von Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben, außer Landesgeschäft werden. Das sind harte Punkte der AfD. Daneben gibt es eine Reihe anderer Punkte, ähm, auch sozialpolitische Punkte. Aber das Interessante ist, dass die meisten Punkte, und das habe ich, glaube ich, in den Reden ganz gut dokumentieren können, immer durch diese völkisch-rassistische Brille gebrochen Sei es Sozialpolitik, sei es Schulpolitik, sei es das Thema Wohnen, sei es auch das Thema Umwelt, all diese Themen werden mit diesem zentralen Thema der AfD verbunden und sozusagen vor diesem Hintergrund argumentiert. Die Lösung für zentrale politische Probleme wird in sagen, einerseits einem deutsch-nationalen Bezug und einer ähm, Politik gegen die Migrantinnen und Migranten gesehen. Wohnungsprobleme löst man, indem man dafür sorgt, dass weniger Leute hier leben, die hier nach Ansicht der AfD nicht leben können. Dann gibt es keine Wohnungsprobleme. Probleme im Schulbereich löst man darüber, dass die Kinder von Migrantinnen und Migranten aus den Schulen rauskommen, indem man die Leute wieder nach Hause schickt. All solche Argumentationen findet man da. Und damit wird natürlich von der Partei und der Fraktion ein Bild erzeugt, das zentrale Problem, leider war es der frühere bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, der hat dieses Bild, die Mutter aller Probleme, das ist die Migration, und die AfD versucht genau das in Politik umzusetzen. Äh, mit, mit Söder sprichst du auch äh, einen meiner Meinung nach sehr wichtigen Punkt an, der ähm, unterzugehen droht, wenn man so viel über die AfD redet, ähm, dann ähm, könnte man ja den Eindruck bekommen, dass der Rassismus erst mit der AfD äh, in den Bundestag eingezogen äh, ist oder dass unsoziale, antisoziale Politik erst mit der AfD im Bundestag angekommen ist. Ähm, das, das, das macht ja so eine, so, eine, so eine Gefahr der Verharmlosung auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es anderen Fraktionen im Bundestag die Möglichkeit gibt, ihre eigenen hochproblematischen Positionen als sehr viel ja, sanfter oder besser darzustellen und natürlich auch, je besser die rassisten dort sind, desto weniger ja desto weniger auffällig, desto weniger schlimm wirkt und hört sich natürlich an, was durchaus auch andere äh, AkteurInnen im Parlament so von sich geben oder fordern oder umsetzen wollen. Vollkommen richtig. Und in einer gewissen Weise haben wir es vielleicht heute Abend etwas bedient. Aber du hinterfragst das ja zum Glück noch mal. Das würde ich auch sagen. Einmal gibt es natürlich Gründe, warum eine Partei wie die AfD groß geworden ist. Die ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern da gab es vorher sozusagen den Bedarf danach, also es gab die Nachfrage nach einer solchen Partei und es gab auch eine Politik, die in diese Richtung gegangen ist. Und in vielen Fällen hatte ich, ähm, der jetzt auch schon in den, äh, seit den 1980er-Jahren der alten Bundesrepublik irgendwie ähm, das sich politisch noch daran erinnern kann, oftmals gedacht, viele Positionen kennt man doch. Das sind doch klassische Positionen, die die CDU und auch die CSU unter Leuten wie Strauß, Dregger, Kanter, ähm, äh, Koch und so weiter hatte. Die, die quasi offensiv vertreten haben. Und das ist ja ein Grund, weswegen viele Leute, die heute bei der AfD sind, klagen, ja, früher hat das mal die Union vertreten, nur unter Merkel leider nicht mehr. Frage, anderes Thema, andere Sendung, geht die CDU dahin wieder zurück, werden wir vielleicht in ein paar Jahren sehen. Aber das ist, glaube ich, schon wichtig und in der Tat auch, das hast du gesagt, kann ich nur bestätigen, dass unter diesem Fahrwasser der AfD, unter dieser Abgrenzung der AfD vieles umgesetzt worden ist, auch von der Regierung Merkel, was natürlich massive Verschlimmerungen aus menschenrechtlicher Sicht äh, sind, gerade was im Bereich Zuwanderung passiert ist. Bei allem, was man Merkel, sagen wir mal, positiv 2015 anrechnen muss, aber sind danach unendlich viele Sachen passiert, gerade der Druck aus Bayern. Ich hatte Söder vorhin gesagt, Seehofer war es natürlich mit der Mutter aller Probleme, aber. Ihr werdet es besser wissen, also die Äußerungen, die es damals dort gegeben hat, wir kämpfen bis zur letzten Patrone und so weiter und so fort, die waren ja an Menschenverachtung, standen die nicht groß hinter der AfD. Und das ist natürlich ein bisschen die Gefahr hinter, diesem, hinter dieser Politik gegen die AfD, die schon auch einerseits einen positiven Effekt hat, aber dieses Gerede, die demokratischen Fraktionen. Natürlich gibt es, das würde ich schon auch sagen, auch zwischen der Heutigen CDU und der AfD einen massiven Unterschied und den darf man auch meiner Ansicht nach nicht verwischen. Aber es ist nicht so, dass der Rassismus oder Form von autoritärer Politik oder auch Form von Nationalismus erst bei der AfD anfangen, sondern die finden wir auch weiter davor schon. Und die haben teilweise den Aufstieg der AfD schon vor vielen Jahren mit befördert und insofern völlig richtig. Wenn man die aus dem Blick verliert und nur noch auf die AfD guckt, dann versteht man, glaube ich, die Entwicklung, die dorthin geführt hat, nicht wirklich. Ja. Die Entwicklung, die an den Punkt geführt hat, wo wir gerade stehen, die ähm, haben wir ja schon durchaus auch in anderen europäischen Ländern beobachten können. Und zwar ja ähm, bisschen früher durchaus auch, also Deutschland ist ja da in gewisser Weise auch im europäischen Vergleich so ein bisschen Nachzügler. In, in anderen Ländern ist die parlamentarische äh, extreme Rechte, ich sag mal, schon länger und schon weiter äh, ankommen und äh, gesettelt. Die AfD arbeitet ja auch sehr stark mit äh, den sonstigen europäischen extremrechten rechten Parteien äh, zusammen und lernt von denen, also zum Beispiel die FPÖ ist ja sozusagen, ähm, ja, kann man ja als Mutterpartei der AfD im Sinne von, die gucken zu der auf und hatten eine sehr lange Zeit sich quasi äh, bei denen mit Schulen lassen und so weiter. Ähm, hast du das auch beobachtet sozusagen, zum einen das Verhältnis der AfD zu anderen europäischen Rechtsparteien und zum anderen sozusagen, ähm, ja, die... Was in der Entwicklung ähnlich ist und was vielleicht Unterschiede ausmacht, was spezifisch äh, für die deutsche extrem rechte oder Entwicklung gilt? Ja, du, du hast das Verhältnis schon gut beschrieben. Die FPÖ war immer so ein bisschen das Rollenmodell der AfD. Ähm, am Anfang hatte ich den Eindruck, da gibt es noch Unterscheidungen. Zum Beispiel hatte die frühe AfD, was man auch auf europäischer Ebene sehen kann, immer ein sehr distanziertes Verhältnis zum, damals hießen sie noch Front National, was stark etwas mit deren Sozialpolitik zu tun hatte, die jetzt aus Sicht der AfD zu weit links war. Das hat sich aber mittlerweile geändert, weil die völkische Rechte innerhalb der AfD selber stärker geworden ist. Und da gibt es jetzt diese Vorbehalte nicht mehr. Natürlich spielt für die AfD immer das Vorbild auch Ungarn und Polen eine große Rolle. Das ist etwas, wo man sagt, hier, da wird quasi in unserem Sinne schon regiert. Da ist ein klarer nationaler Kurs, deutliche Abgrenzung von jeder Form von Zuwanderung. Das ist wichtig. Und ich denke, weil das wäre so ein Punkt, oder wenn eine Frage, wie weit die AfD diesen Weg gehen will, wie weit es eben auch strategisch angeht, Natürlich stellt sich irgendwann die Frage, wie will die AfD ihre Politik auch umsetzen. Sie setzt sie in Teil, und wir haben das eben kurz diskutiert, dass natürlich man Politik nicht nur aus der Regierung heraus macht, sondern auch über Terrorerweiterung, Einflussnahmen, äh, ähm, Öffentlichkeitsschaffen machst du Realpolitik. Aber trotzdem steht die Frage, wie können sie das umsetzen? Und wenn man da ins europäische Ausland guckt, dann sieht man natürlich, dass wir mittlerweile in vielen Ländern Parteien, dieses Typs der extremen Rechten in Regierungsverantwortung haben. Schweden, Italien als jüngste Beispiel, Österreich davor, Polen, Ungarn sowieso und dazwischen auch noch andere Beispiele. Und natürlich ist die Frage, was, wird, was heißt das für die Entwicklung hier? Also ich habe auch nicht die Glaskugel und kann da reingucken. Aber diese Debatten gibt es ja auch innerhalb der AfD. Und ich stelle mir vor, dass Sie schon genau gucken, was Ihre Partnerparteien dort gemacht haben und wie die sich in diese Richtung entwickelt haben und versuchen werden, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und insofern erfüllt mich das natürlich mit Sorge, wenn ich sehe, was sich dort mittlerweile in vielen europäischen Nachbarländern, EU-Ländern tut. Wenn das die Entwicklung ist, die wir zu gewertigen haben, dann konnte es noch ungemütlicher werden. Wenn wir das jetzt auch mal machen, sozusagen, wenn wir die, die außerdeutsche außer Entwicklung sozusagen als Schablone nehmen. Was hätten wir denn dazu erwarten gesamtgesellschaftlich? Was die Umsetzung politisch angeht, ich bin jetzt zu wenig Fachmann, um zu wissen, was in Schweden konkret passiert oder auch was ähm, aktuell in Italien passiert. Sagen wir mal die erste Regierung unter Beteiligung von Salvini, das haben wir alle mitbekommen. Da konnte man sehen, dass zum Beispiel in der Migrationspolitik das Land eine deutliche Wende vollzogen hat und quasi den Holladen runtergelassen hat. In einer konkreten Situation aber die Regierung war, glaube ich, zu kurz im Amt, um jetzt eine langfristige Politik zu sehen. Was wir in Ländern wie Ungarn und Polen sehen, würde ich sagen, sind Versuche, so einen Kern von bürgerlich-liberaler Demokratie zu schleifen. Der Orban sagt ja immer, wir sind keine liberale, sondern wir sind eine illiberale Demokratie. Ich will sagen, wir sind formal demokratisch, aber unterdessen haben wir viele formal demokratische Sachen ausgestellt. Pressefreiheit, äh, Rechtsprechung, zentrale Elemente der Gewaltenteilung in einer äh, äh, westlichen Demokratie, die werden dort wenn nicht ganz beseitigt, dann aber doch sehr stark eingeschränkt und auf die Machtpolitik einer Partei. Das wäre eine Entwicklung, die quasi doch diesen Staat hier deutlich umwandeln will. Das geht aber, glaube ich, nur, wenn du das aus einer starken Mehrheitsposition machst. Das ist nicht das, was ich jetzt in kürzerer, absehbarer Zeit als Möglichkeit der AfD sehe. Sondern da wäre ja vielleicht eher die Frage, wohin entwickelt sich eigentlich die CDU? Wird die irgendwann, so wie in Österreich, die, die ÖVP, also die Konservativen dort, sagen, naja, dauernd immer nur mit den Grünen oder die Grünen mit Sozis und FDP zusammen gegen uns was machen zu lassen, brauchen wir eine neue Option. Warum sollte die AfD nicht eine Option werden? Im Moment ist das, glaube ich, schwierig. Also ich sehe es nicht kurzfristig. Aber das ist eine Frage, die sich, glaube ich, innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre stellen wird, ob die Union in diese Richtung geht oder umgekehrt, ob es... Antifaschismus, Antifaschistinnen und Antifaschisten gelingt, diese Brandmauer nach rechts so hochzuhalten, zu halten, dass es für die Union schwer ist, darüber zu gehen, weil es sie zu viel kosten will. Das ist ja am Ende die Frage. Trauen die sich das oder trauen sie es nicht? Ich glaube nicht, dass sie das aus inhaltlichen Gründen komplett ablehnen würden, sondern sie werden immer fragen, was kostet uns das? Ja, ja, genau. Aber das ist ja, also und darauf wollte ich eigentlich hinaus: das ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Frage. Das ist ja auch eine Frage, die außerhalb des Parlaments stattfindet und natürlich über die parlamentarische Arbeit auch befeuert, beeinflusst werden könnte. Siehst du da in der Entwicklung in Polen, Ungarn auch sozusagen außerparlamentarisch in der, ich sag mal, gibt es da einen gesellschaftlichen Rechtsdruck, den du wahrnehmen kannst? Meinst du in diesen Ländern jetzt? Ja, also hin auf die Frage, was könnte man denn erwarten durch die zunehmende Erstarkung der AfD auch in parlamentarischer Hinsicht? Also, welche Folgen das gesamtgesellschaftlich haben kann, nicht bezogen auf Entscheidungen des Parlaments, sondern breiter gedacht. Naja, in den Ländern, wo die Rechte so stark ist wie in Polen und Ungarn, sieht man natürlich, dass auch. Teile der Gesellschaft in diese Richtung mitgegangen sind, denn das ist ja die Basis. Das heißt, über diese Möglichkeit, eigene Themen dort zu setzen, dafür Öffentlichkeit zu schaffen, die Medien auf die eigene Seite zu ziehen, sickert das natürlich auch ins Bewusstsein in weiteren Teilen der Bevölkerung ein. Wenn du dann noch eine Politik dazu hast, die quasi konträre Meinung, oppositionelle Meinung zu diesem Mainstream noch weiter unterdrückt, hast du quasi sozusagen, den Weg in eine Hegemonie solcher Positionen hinein. Das wäre so ein Worst-Case-Szenario, was ich mir vorstelle. Das sehe ich im Moment hier nicht. Also Ich würde sagen, die AfD hat es nach wie vor mh, mit einem starken Gegenwind zu tun. Also Man darf sich ja auch nicht kleiner machen, als man ist. Ich glaube, dass die AfD momentan nicht auf eine Mehrheitsmeinung hier in der Bevölkerung stößt und das auch nicht morgen tun wird. Aber sie weitet ihren Raum aus, das kann man glaube ich schon sagen. Und die Frage ist ja so ein bisschen, dieses Thema Vertrauensverlust in Politik, kommt das am Ende einer Rechten zugute? Also sehen Leute dort Lösungsmöglichkeiten für ihre eigenen Probleme? Sie sagen, Politik löst es nicht. Und das war ja lange Zeit so ein Punkt, wovon die AfD profitiert hat, von einem, wie ich denke, in vielen Fällen auch nicht unbegründeten Frust über eine Neoliberale Mainstream-Politik der letzten 25, 30 Jahre, die den Leuten sehr viel abverlangt hat, sollen Gürtel überall enger schnallen und Verteilung von unten nach oben und so weiter und so fort. Und wo die AfD mit einmal zu so einem Ventil geworden ist. Wenn sich das in so einer krisenhaften Entwicklung, wie wir sie in den letzten Jahren haben, fortsetzt, dann würde das der AfD weitere Möglichkeiten geben, auch sagen, ihr Terrain innerhalb der Bevölkerung auszubauen. Das ist aber schwer nach vorne jetzt abzusehen. Aber das sehe ich schon als eine Gefahr, die sich damit ergeben könnte. Ja. ja, ja. Gut, aber bisher ist es ja nicht so. Leute wie wir haben ja sozusagen unseren Arsch da im Trocknen. Wir sind da in einer bequemen Situation, wo sagen können, so richtig handfest betrifft uns das ja noch nicht so sehr. Aber es gibt ja durchaus auch gesellschaftliche Gruppen, marginalisierte, von Rassismus betroffene Jüdinnen, die durchaus auf eine ganz andere Weise von äh, ja, einem gesellschaftlichen Rechtsdruck äh, betroffen sind und bedroht sind. Du ziehst ja in deinem äh, Buch auch eine Verbindung zum rechten Terror der letzten ähm, Jahre, der ja äh, durchaus angezogen hat. Yeah. Kannst du das äh, nochmal ausführen? Naja, wenn wir es... Wir haben eine Stunde jetzt darüber geredet, dass die AfD ihren Resonanzraum erweitert, dass sie mit ihren Themen stärker in die Gesellschaft dringt, dass sie dieses, diesen Parlamentarismus als einen Treiber für rassistische, nationalistische Themen nutzt. Aus meiner Sicht hat sowas natürlich Effekte in der Gesellschaft. Mag sein bei einer Minderheit, aber vielleicht bei einer Minderheit, die das als Aufforderung zum Handeln nimmt. Und ich habe, glaube ich, geschrieben, dass es aus meiner Sicht kein Zufall ist, dass wir es in diesen ersten vier Jahren der AfD im Parlament mit drei großen rechtsterroristischen Anschlägen zu tun haben. Der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag auf die Synagoge in Halle mit zwei Ermordeten und der rassistische Anschlag in Hanau mit neun ermordeten Menschen. Oder das OEZ-Attentat in München. Das, ganz das, war, das war 2016, deswegen habe ich es jetzt dann nicht erwähnt. Aber auch das gehört natürlich damit rein, ohne jeden Zweifel. Das kann man der AfD nicht eins zu eins zurechnen. Sie hat nicht so sagen, die Täter dazu aufgefordert. Aber zum Beispiel, dass Stefan Ernst, der Mörder von Walter Lübcke, Wahlhelfer der AfD, war, für die Partei gespendet hat, bei der Veranstaltung der AfD war, ist auch kein Zufall. Der hat dort etwas wiedererkannt, was in seinem Weltbild war und wo er dachte, das sind jetzt die, die das umsetzen können. Also sozusagen, die will ich unterstützen. Und ich glaube, die AfD hat schon die Verantwortung, deswegen fand ich den Titel dieses Buches Brandreden auch eigentlich ganz richtig, dass auch der verbale, die verbale Entgrenzung reale Folgen haben kann. Und insofern war mein Argument nur, die AfD muss sich eine Verrohung des Klimas schon zurechnen lassen, dass Menschen das, was sie verbal sagen, als Handlungsaufforderung begreifen und dann auch zur Tat schreiben. Und insofern gibt es aus meiner Sicht schon eine Verbindung zwischen extrem rechter Gewalt und rechtem Terror und das, wofür die AfD in den letzten Jahren steht. Unbedingt, ja. Vielleicht, um es zum Schluss nochmal so ein bisschen wegzulenken von ähm, ja, diesen eher schlagenden äh, und, und, und ja, perspektivlosen ähm, Gedanken sozusagen, ähm, was würdest du denn aus deiner Arbeit, aus deiner Beobachtung der AfD, aus deiner Analyse ableiten? Was bräuchte es denn? Was müsste denn passieren? Was Du hast vorhin schon angeschnitten: ähm, eine Brandmauer halten muss, dass, ähm, äh, dass die Union sich nicht traut, eine ähm, Regierung mit der AfD zu machen. Was, was gibt es denn noch? Was, was braucht es? Was es auf jeden Fall braucht und was ich zentral wichtig finde, ist ähm, antifaschistische Recherche. Das kann man, finde ich, sehr, sehr gut zeigen, dass ähm, sozusagen die Recherche von Menschen, die über viele Jahre antifaschistisch arbeiten und ihr seid ja ein Projekt in dem Zusammenhang und viele, viele andere machen das, auch zur AfD, und wir hatten über das Umfeld gesprochen, dazu beigetragen hat, dass die AfD in der Presse oder in vielen Teilen der Presse eben nicht als eine Partei wie jede andere wahrgenommen wird. Das hat, glaube ich, vielen nochmal gezeigt, aha, tatsächlich, das sind ja gar nicht diese biederen Bürger, wie der Gauland uns immer glauben machen will, oder Frau Weidel oder Herr Kruppaller, sondern da sind ja tatsächlich Leute, die eine Vorgeschichte innerhalb der extremen Rechten haben die teilweise in militanten Organisationen waren. Und das weiß man eben nicht, weil das die Tagesschau ausgräbt, sondern weil das Leute vor Ort, die wissen, wer arbeitet dort, was ist das für ein Abgeordneter, ihr wisst über Peter Felser Bescheid, ihr kennt den, ihr wisst, welche Kontakte der hat. Und so machen das viele Leute. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Mittel, um diese Brandmauer hochzuhalten. Insofern finde ich, ist das ein positives Beispiel dafür. Und aus meiner Sicht hat es auch in Maßen, also sagen, die eigenen Kräfte immer gut einschätzen können, aber in Maßen auch funktioniert, bisher zumindest, diese Mauer hochzuhalten. Dazu hat die AfD auch beigetragen, durch diesen Radikalisierungsprozess natürlich, der für alle offensichtlich war, aber ähm, jetzt im Bundestag, ich halt sage, ich arbeite im, äh, für den Innenausschuss dort, natürlich haben wir mit den ganzen Sicherheitsorganen zu tun. Es gibt dieses erste Dossier des äh, Inlandsgeheimdienstes, der sich so schön Verfassungsschutz nennt, zur AfD, das ist noch kann man, glaube ich, im Netz nachlesen. Das zweite kenne ich nicht, aber das erste kennt man. Dort sind aber unendlich viele Belege drin, die sie aus antifaschistischen Zusammenhängen haben, aus antifaschistischen Zeitschriften haben und so weiter. Daran kann man sehen, dass selbst eine solche Institution weiß, dass die eigentlich bessere Recherche dort gemacht wird. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt und das finde ich auch wichtig, dass man das mit Selbstbewusstsein vertritt und sagt, wir machen da eine wichtige Arbeit. Und darüber hinaus wäre es natürlich wichtig, aber das ist der viel schwerere Punkt zu gucken, was sind denn eigentlich die Gründe für den Aufstieg einer solchen Partei? Und die sind jetzt sehr, sehr vielfältig, aber trotzdem alles, was man sich an sozialwissenschaftlicher Literatur dazu durchlesen kann. Es gibt immer einen Zusammenhang zwischen einer Entwicklung in einem, ich nenne ihn jetzt mal etwas pauschal plakativen neoliberalen Kapitalismus, der sehr, sehr viele Menschen abgehängt hat und der Zustimmung zu autoritären Positionen. In diesem Zusammenhang, und das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe, die Politik bis heute einfach nicht angegangen hat, diese, diese Aufstiegsbedingungen der AfD stärker zum Thema zu machen. Das heißt, diese Frage von abgehängt sein, einzelner Regionen, das Thema Ostdeutschland und so weiter und so fort, das stärker politisch ins Zentrum zu stellen, das anzugehen, nachhaltiger anzugehen und darauf zu orientieren und damit auch an die Wurzeln sagen der Aufstiegsmöglichkeiten der Partei zu gehen. Das ist allerdings etwas, was wahrscheinlich jenseits unserer drei Möglichkeiten hier ist. Aber der erste Punkt ist etwas, zu dem wir sicherlich schon viel beigetragen haben und auch weiterhin was beitragen können. Ja, und für den Rest haben wir hoffentlich unsere äh, Zuschauenden, die da ebenfalls was dazu beitragen ähm, würden, damit wir eine Perspektive äh, bekommen, das vielleicht wieder so ein bisschen einzufangen, da wieder ähm, ja, eine andere Perspektive entwickeln zu können. Ähm, insofern äh, finde ich ein, ein sehr schönes Schlusswort, an dem wir es ähm, vielleicht für heute gut sein lassen äh, können. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, bevor um, jetzt Nein, ich nicht Fand ich jetzt auch einen Runden Schluss, wenn ich so sagen werde. Alles klar, ja dann vielen, vielen Dank, dass du äh, da gewesen bist, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist. Das war eine sehr schöne Sendung, wie ich finde. Ich hoffe, das finden unsere Zuschauerinnen auch. Freuen wir uns über einen Kommentar dazu. Wenn das nicht so ist, gerne Anregung, Kritik. Da sind wir immer sehr offen, auch wenn ihr Bock habt, irgendeine bestimmte Sendung zu sehen, irgendein bestimmtes Thema von uns aufgearbeitet haben wollt, irgendeinen bestimmten Gast haben wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns da kontaktiert. Die Möglichkeiten dafür sind vielfältig. Ihr könnt bei YouTube kommentieren, ihr könnt bei uns auf die Homepage gucken unter iboy rechtsaußende Da könnt ihr dann per Mail, per Telegram, wie auch immer Kontakt aufnehmen. Und ähm, Literaturtipps haben wir, äh, wie immer, dann in Bälde unten in den Shownotes. Und ähm, eine Sache, die ich vielleicht direkt noch erklären wollen würde, Du hast vorhin einen Verteiler erwähnt, äh, über den du für die interessierte Öffentlichkeit äh, sozusagen der Beobachtungen äh, der parlamentarischen Arbeit der AfD verteilst. Wie kommt man denn da rein? <lacht> Indem man mir eine Mail schickt und äh, sagt, man möchte in den Verteiler rein. Okay, und man kann dich einfach googeln, Gerd Wiegel dann... Äh, ja, ...Bundestag... Äh, alles klar. Ja, und ähm, wer nicht genug hat von äh, dem Thema extreme Rechte und insbesondere, wie sie im Allgäu äh, so unterwegs ist, äh, nächsten Monat äh, am 15. März, ist auch wieder ein Mittwoch um 20 Uhr, äh, unterhalten wir uns mit zwei Gästen über ähm, die neue Welle der, der, der Queerfeindlichkeit, äh, die sozusagen in der letzten Zeit das Thema schlechthin äh, für die extreme Rechte werden könnte, die auf jeden Fall ein massives Mobilisierungs- und Gewaltpotenzial in den letzten Monaten entfaltet. Und deswegen finden wir es wichtig, da mal drüber zu reden, was es damit eigentlich auf sich hat. Und dann wünsche ich euch insofern jetzt einen schönen Abend und bis zum 15. März. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.